Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Chill. Wir sind hier stehen geblieben in dieser Stadt. Wir wollen eigentlich mit der Route weitermachen. Aber bevor wir das machen, gibt es Neuigkeiten. Yeah! Und zwar zwei neue Dinge. Wir haben zum einen ein Ei im Inventar. Und endlich das Zucker-Item, was ich wollte, nämlich das Zuckerherz. Es gibt viele verschiedene Zucker-Items, die werde ich euch entweder einblenden oder in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr selbst gucken, was es gibt. Und zwar, anstatt dass man ähm, Hokumil ganz normal wie alle anderen Pokémon ein Item oder was heißt mit allen anderen Pokémon? Mit allen anderen Pokémon, die ein Item tragen müssen zum entwickeln, einfach ganz normal levelt, müssen wir Hokumil mit dem Item drehen. Was? Ja, wir müssen uns einfach auf der Overworld so drehen. Ihr habt ja die Pose schon gesehen, das habe ich ja schon mehrmals gemacht. Und ähm, es gibt verschiedene Drehungen für verschiedene Beeren, für verschiedene Geschmäcker. Ja, da sehen die alle eigentlich relativ gleich aus, nur dass die oben ein anderes Zucker-Item haben. Und ich wollte unbedingt das Herz haben, weil ich denke, das passt am besten. Hätte ich jetzt in den nächsten Folgen nicht bekommen, hätte ich einfach die Erdbeere genommen. Das wäre für mich auch okay gewesen. Und äh, ich blende euch das auf jeden Fall mal allen hier, die Tabelle, wie sich Pokusan entwickelt. Und zwar Vanillecreme im Uhrzeigersinn für weniger als 5 Sekunden gleich drehen. Äh, Ruby Cream gegen die Uhrzeigersinn das gleiche machen. Also, das hier ist Uhrzeigersinn und das ist gegen die Uhrzeigersinn. Das denke ich, wissen wir alle. Äh, Karamell Mix ist das gleiche. im Uhrzeigersinn drehen nur für mehr als 5 Sekunden. Das ist wichtig. Am besten vielleicht 10 Sekunden oder so. Macht das einfach für eine Weile. Ruby Mix, das was wir haben wollen. Gegen den Uhrzeigersinn mehr als 5 Sekunden drehen. Und Matcham-Cream, Salz-Cream, äh, Zitronen-Cream und Minzcream. cream das ist das gleiche alles wie oben, nur in der Nacht. Das heißt, in der, Natur in der Naturzone ist der einzige Ort, wo es Nacht wird, weil das irgendwie seltsam ist. Egal. So, wir wollen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht. Ich habe Angst, dass ich das jetzt verkacke, weil ich habe es vorhin verkackt. Und wir drehen uns und wir drehen uns und wir drehen uns. Und ich hoffe, ich verkack's nicht. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Es sind schon fünf Sekunden. Ich drehe Oh, verdammt. habe ich richtig gemacht? Waren das fünf Sekunden? Ich hoffe doch. Auf einmal entdeckt es sich seltsame Entwicklungsart. Ich weiß, aber wenn ich richtig hab, wird es jetzt leicht rötlich. Das leicht rötlich meinte ich nicht. Das ist es nicht. Gegen den sind mehr als fünf Sekunden drehen. Das ist Ruby Cream. Verdammt. So, haben wir es jetzt geschafft. Yes, wir haben es. Okay, das hat ein wenig gedauert. Ich sehe schon ganz leicht in den Rändern. Das ist es, ne? Ja, yep, das ist das, was ich wollte. Huh, hat lang gedauert. Aber wir haben es endlich. So, unser... Ah, ich würde bald ich auch bald schlüpfen. Verzierung, das ist eine neue Attacke. Was ist denn das? Verzierung. Durch Verzierung werden der, Angr der Angriff und Spezialangriff des Ziels stark erhöht. Hört sich ja nice an. Müssen wir Säurepanzer wegmachen, würde ich sagen. Ich denke, das ist ganz okay so. Wie findet ihr eigentlich an und welche Form ist eure Lieblingsform? Schreibt es mir gerne rein. Wir haben ja wie gesagt die Tabelle unten verlinkt. Die paar Dinger da. So, und da haben wir es. Das was ich haben wollte. Sehr, sehr zuckersüß. Haha. Das packen wir jetzt erstmal ganz vorne hin. Ich weiß wen ich ja mit Kämpfen sehen will. Und unser Ei sollte jetzt im Moment schlüpfen. Damit ich euch zeigen kann, welches Pokémon es ist. Und das werde ich dann offscreen in der nächsten Folge ein wenig trainieren. So. Auf nach äh, ich habe die schon wieder vergessen. Aber egal, wir gehen hier lang. In den düsteren Wald. Uh. Im Würscheinwald Und da sind Bämon. Wie cool. die Musik. Uh, spooky. Hallo. Habt ihr Angst vor mir? Oh. Da ist ein Bämon. Hat ah, sich versteckt. Und es wird gegen uns kämpfen. Bämon. Und da haben wir es. Ihr seht es nicht süß aus. Ich finde es richtig cute, das Boman. So, wir wollen natürlich hier fangen, das Bämon. Es ist, glaube ich, Typ Fee und Licht, falls ich mich richtig erinnere. Man hat Bämon tatsächlich schon auf der E3-Emo gesehen, anscheinend bin ich effektiv. Das war jetzt Zufall tatsächlich. Sorry, Bämon, ich wollte dich eigentlich fangen, es tut mir echt leid. Dann ja, müssen wir wohl das Punkt nochmal austauschen. Ich würde sagen, wir machen Primona rein. Primano rein, <lacht> mal hier durch. das ist das falsche Boman. So, und das Eis hat jetzt auch manchmal nicht mehr schlüpfen. Und wir können die Farbe zweimal ändern und dann passt, okay. Da ja, ist ein Boman. Was ist es denn? Was gibt es denn hier so? Bermann? Bermann! Oh, nee, ist es ist die Weiterentwicklung. Pelzebub. Äh, die wollte ich jetzt nicht. Eh zu überlevel das Vieh. Hm. Ich will so ein Pelz, äh, ne Pelzbuck nicht, ich will so ein Bähmann. Oh, das Ei schlüpft. Und es ist ein Gala Corazon. Das kommt nämlich in unser Team, wie ich schon letzte Folge sagte. Yeah, der gute Max hat mir nämlich ein Ei zubereitet hier. Und jetzt haben wir es. So, der englische Name ist viel besser als der deutsche Name. Also ähm, also hier der, der, der, ähm, der, die, von der Weiterentwicklung, der englische Name, der heißt Cursula, also so eine Mischung von Cursula, aber mit Fluch, weil das ist ja so ein Geist. Und deshalb nenne ich das Cursi, Cursi oder irgendwie sowas sie, weil das wird sich cute an und keine Ahnung, yeah. So, habe ich jetzt eigentlich im Team? ne, oder? Doch, doch, doch, ich habe es im Team, gut. Okay, ähm, was wollte ich machen? Ich wollte einen fangen, ne? Irgendwie sowas wollte ich doch gerade. Hier gibt es keinen Pokémon, aber hier. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Hm. okay, vielleicht kriegen wir es ja noch. Man kann die alle antatschen, cool. So also ich glaube in diesem Wald gibt es sogar noch ein Punkt, was unser Team kommt und ich weiß aber nicht, wen ich raus tun soll dafür. Oh Gott. Bamon! Bam bam! ah, ah ein wildes Bämon. Dum dam, dam dum, dam. Bamon hat sogar eine Giga Dynamax Form, die ich persönlich sehr seltsam finde so ich hoffe das klingt nicht so vor weil ich bin da eigentlich nur ein level über ihm. warum hat er so eine schlechte verteidigung nur weil er noch in der ersten entwicklung ist verdammt Kursi level 9 direkt erstauner erlernt nice nice ich weiß nicht wann sich das Ding erlernt äh, entwickelt ich denke mal in den gleichen level wie wir sind das bist du du bist die weiterentwicklung oder pelzebub nee da haben wir es polita das kommt nämlich ins Team auch, ja. Ich weiß noch so nicht, wen ich weg tun soll. Aber ich will es einfach schon, seit ich es gesehen habe, ins Team. Oh, ich weiß aber nicht, oh, wen ich raus tun soll. Das ist so die Frage. Und bei Brimona wird, Brimano wird niemals aus dem Team kommen. Genauso wie in Talion. Die beiden sind stuck, und die kommen nicht raus. Aber wir haben noch ja ein paar andere Pokémon und Kurs oder habe ich eigentlich auch keine Lust raus zu tun. Ich weiß nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch überlegen. Wen ich raus tue. Und irgendwie kriege ich es gerade nicht gebacken, das viel zu schwächen. Ich hoffe mal, Kremi kriegt das hin. Und zwar ein leichtes Problem. -Holo. Ja. Ich find's so süß in dieser Form. Hat sogar hinten so eine Schleife. Oh, Volltreffer, genau. Aber ich will so ein Gala-Galoppe haben. Das sieht richtig sick aus, Leute. Heilwoge? auch nö. Jetzt sind wir beide. Ach so, wie es ist, oder wie? Warte, warum hat mich das jetzt geheilt? Ich dachte, jetzt macht er das so, dass wir beide noch die Hälfte haben oder so. Okay. Danke. <lacht> komm, jetzt komm mal ins Team. Zeig mal, wie loyal du bist. Bleibst drin. Ja, oder? Sieht so aus. Nein, nicht ganz. Äh. Ja, nochmal eingreifen will ich es nicht. Ich versuche nochmal mit dem Pokéball, ansonsten versuche ich mit einem Superball. Ich glaube, mittlerweile können wir schon Hyperbeile kaufen, oder? Oder noch nicht? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. bleibt es jetzt drin. Yes! Der, der Pokebälle sind sogar richtig gebufft hier in diesem Spiel. Kursi will Aussätze anlernen, süße. Klar kannst du das... Äh, dafür können wir ja Härtner wegtun, weil... Ah, warte, Härtner ist doch gut für Kursi. Mm, ich bin dumm. Weil Das Vieh hat ja kaum, äh, Rüstung. Aber dafür soll es halt sehr stark sein. Okay. Ponita. Äh... Äh, Pony. Wir nennen es Pony. Weil, keine Ahnung, sehr kreativ halt. Pony. Süß. In mein Team. Wer soll aus meinem Team geschickt werden? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Das weiß ich halt noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich Zwollock irgendwann raus tun werde. von anderes Pokémon. Da weiß ich noch nichts so zu sagen. Ähm. Aber wen tue ich denn für Punita rein? Das Ding ist, bei Cremi... Ich will erstmal gucken, ob Cremi sich lohnt. Weil sonst werde ich Kremi mit... Ponita setzen, weil die haben gleich beide ähm, in der weiteren, weil ähm, Galopp hat äh, den gleichen Typ wie Cremi, nur eine mehr. Oder? Ich glaube, der hat sogar gleiche Typen wie Primano. Cremi und Pony. Das werde ich dann äh, privat nochmal entscheiden. Vielleicht tue ich sogar sie doch raus. <lacht> das wäre kacke. So. In der nächsten folge werden wir uns dann darüber entscheiden so äh, was bist du bist du äh, bämon was ich kann man prima prima noch fangen ehrlich Interessant. okay ich folge noch nicht lang circa zehn minuten hier ist ein trainer was geht suchst so, noch bild sind wusstest du schon dass die bild sie erleuchten wenn man sie berührt äh Ja, Küchenchef Altern, Alter, du muss es kochen oder was? Von aber nicht, okay, Primano, du musst jetzt mal hier regeln. So, wer kann ich eigentlich noch bei uns entwickeln? Nur Primano, ne? Und Kursi, und Kursi, ja, ja. Süße. Ähm, Rokumil. Ich glaube, da kann Kremi uns unter die Arme greifen. Habe ich recht? Und ich weiß, dass ich fast nur vielen Pokémon am Ende habe, aber ich guck mal, wie ich das regel, Weil eigentlich will ich keine Pokémon aus dem Team nehmen oder... Weiß nicht, vielleicht habe ich am Ende irgendwie so eine Box-Team, dass ich die ganze Zeit Pokémon tausche. So, ich guck, was für Gegner kommen und dann tausche ich immer wieder das Pokémon aus. So ein, so spiele ich eigentlich meine, mein, mein, mein Pokémon nicht, ja. Aber vielleicht mache ich es auch für diese Gen, weil es so viele Pokémon gibt, die ich unbedingt im Team haben will. Da ist das sehr schwer zu entscheiden. So, da ist die Fee down Wir kriegen Erfahrungspunkte. Große Level 13. Nice. Lamelux, was ist das denn für ein Vier? Hab ich noch nie gehört. Äh, LOL? Ein Pilz, ein Giftpilz. Lamelux, hab ich noch nie gehört. Ich kenne das nicht. Hi. Sieht aber ganz cool aus. Ich mag das Design. Liga -Sauger? oh nein. Das könnte locker so ein Gen 5 Pokémon sein vom Design her. Oder was meint ihr? Aber in Gen 5 gab es ja schon so ein Pilz-Pokémon, das sogar so ein Pokéball-Design hatte. Ich weiß gerade den Namen nicht, ihr wisst wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Weil ich habe Gen 5 hat nie durchgespielt. Ich bin sogar vergiftet worden, was mich ein wenig triggert. So ein ganz klein wenig. Und bin ich so geil. Och man. So vergiftetes Krimi, das ist keine gute Kombo, du. Okay, wechseln wir mal zu Intellion und dann machen wir Präzisionsschüsse auf das Vieh. Also das ist keine Chance mehr. Yeah. Oh yeah. Du hast keine Chance gegen mich. Ah! Ja doch, anscheinend schon. Ups. Anscheinend hat es auch hohe Chancen. Sterb, Kartoffel heute nicht, heute stirbst du ah, Hilfe. I am dead! Okay, das war eine dumme Entscheidung in Talion reinzuschicken sch sch schicken, senden, tun Ähm und da ist doch lock das ganze regeln ich glaube, zwar soll hier keine Probleme haben ist der Typ normal und wir können ja sogar eine Kampfattacke ich weiß nicht ob das effektiv ist ich weiß nicht den Typen von dem Vieh nicht. ich denke mal Fee. Pflanze das sieht so aus oder das ist zucker oh! boah das Pokémon das das Vieh ist echt ekelhaft ähnlich wie man houtini okay das Vieh ist echt ekelhaft du. meine Güte Hör doch auf äh. ja lass doch die Kacke giftung ich will die Animation nicht sehen das mal einfach ich will angreifen das Vieh schnell zur Strecke bringen Siehst du, das macht richtig viel Damage, jetzt machen wir noch Bodycheck, dann macht das etwas mehr Damage und kriege ich zwar vielleicht 10, 20 KP weniger so Schadenhalter gemeint, aber ist dann halt so, habe jetzt keine Lust auf diesen dummen Kampf Bodycheck und down, down, down, down so, Level für Zwollock und Kursi. Groll! Mensch, was hast du für Attacken hier? Ja, weiß nicht. Das ist so wichtig? Weiß er nicht. Braucht man das? Ja, nee. Eigentlich gerade keine Lust drauf, die Attacke, sorry, ne? Als ob ich jetzt noch für der Vergiftung sterbe. Oh mein gott fast fatality, ah, fatality ich hätte das sehen wir selber noch das kommt dann in schwert 100% in unser team bei uns aber hier Schild. das hier ihr wisst alle schon was die weiterentwicklung ist vitality ist aber ein richtig guter name weiß gar nicht welchen typ es ist es kommt es ist nur geist oder ich könnte mal aber vorstellen, dass es das irgendwie Stahl ist oder so. Ja gut, Stahl macht keinen Sinn, es ist vorzuladen. Ich bin schlau. Aber, ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach nur Geist. So, Grasmixer trifft immer und wir sind durch mit dem Kampf, oder? Ich glaube schon. Zack, Level für Kursi Okay. Ja, wir sind durch. <lacht> oh, so starke man trainer wie dich findet man seltener als kostbare Pizze. Das mag sein, mein Freund. Angeblich soll es hier im Wirrscheinwald extrem seltene zu geben. Ich würde zu gerne welche davon finden, um aus ihnen ein Curry zu zaubern. Okay, kann ich ja nicht durch, bitte? Hallo! Ich bin da durch! Kann man doch überhaupt durch... Das sieht so aus, aber ich glaube, das ist tatsächlich nichts. Naja. Dann gehen wir erstmal zurück. Unsere Pokémänner heilen. Chuchu. Yeah, yeah. Wir radeln, wir radeln, wir radeln, radeln, radeln. Skur, skur, skur, skur, skur. Aus dem Weg. <lacht> Spiel macht Spaß. Das Spiel ist sehr, sehr gut. Einer der besseren Pokémon-Spiele tatsächlich. Das sage ich jetzt schon. Aber ich finde, die neuen Pokémon, die lenken halt richtig davon ab, dass es nicht alle Pokémon in diesem Spiel gibt, das finde ich halt so. So werden mir noch Pony. Und Das ist das kleine Johnny, das ist Pony. Ich hätte es Johnny nennen müssen. Egal, das ist weiblich, da macht es eh keinen Sinn. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Äh, Kleiner am rande ähm, So Routine habe ich auch keinen Bock, dass es rausgeht. Ich weiß nicht. Hm, ich guck mal, dass wenn Kremi zu Kacke ist. Dass ich äh, dann Cremi raus tue, tatsächlich. Also eigentlich habe ich mich schon richtig auf Cremi gefreut, aber ich weiß nicht. So macht das wirklich Sinn? Hm. Ich muss gucken, welche ich sonst raus tue. Hm. Das ist eine schwere Entscheidung, finde ich. So, gib mir mal noch einen Bärmann. nämlich nämlich eins, fang, bam, bam, bam, bam, bam, Das wird später zu so einem richtig haarigen, edgy-Bamon. <lacht> Was eigentlich sehr cool ist, tatsächlich. So, wir machen eine nicht sehr so effektive Tacke, damit das noch am Leben bleibt. <lacht> ja, wow, der ist nicht so schwach! Boah, ja, wow, nee, dann kann ich auch ein ganz anderes Bummer nehmen. Dann kann ich auch, äh... Das reinschicken. Ich will Bärmon halt einfach mal fangen. Ich finde das Pokémon selbst einfach ganz cool so. Ey, mach mich nicht wütend, Mann. Boah, das kriegt jetzt doch die Phrasen hier. Guck mal her. Kopflos mit meinen Beinen. Bam. Oh Mann, wieso stirbt das immer sofort? Boah, nächstes Mal schmeiß ich einfach sofort einen Ball. So ein Levelball oder sowas. Ganz ehrlich, das regt mich einfach nur auf. Jetzt kriege ich natürlich hier keins mehr, ne? Nee, supi... epic, keins mehr. Aber hier gibt es nur noch eins. Hier war vorhin zumindest eins. Ja, hier ist noch eins. Dann, dann. Wie findet ihr eigentlich Bam und die Weiterentwicklung und wie findet ihr Bonita? Schaut's mal rein. Mit niedrigem Level. Ich war noch dieser andere. Hm. Finsterball können wir mal versuchen. Ist ein finsterer Ort hier, oder? Ich würde schon sagen, das ist ein finsterer Ort. Auch wenn da Pilze bei am Leuchten sind. Ich denke, das zählt aber für jeden Fall ein Finsterball trotzdem als finsterer Ort. Yes! He he. Nice, nice, nice. Nice. Cremie Level Up Zauberschein. Das ist eine tolle Attacke. Ich bin dafür. Die Höhe der Heilung beträgt mehr äh. so, das ist Heilung ne? Ähm. Dann lass doch Aroma wegmachen weg ganz ehrlich. Ich bin nicht so ein Fan von so Statusverändernden Items. Ich bin lieber so ein Fan von coolen At Attacken. Äh. Ja, Bärmonde ist sehr cool, nehme ich aber nicht ins Team. Hat aber eine Giga-Entwicklung. Nur so. Okay, lasst mich nur. Erforschen wir den Wald doch mal ein wenig. Und oh, da ist ein Item. Zwei Hyperheiler. Cool. Gibt sonst noch was Interessantes hier? Oh, ein Pokémon. Das ist so ein Gras-Pokémon. Okay. Hier gibt es mal eine Großwurzel. Versteckt kp stehlende Attacken. Da haben wir noch ein sehr gutes Pokémon für. Uh, hier. Viel Spaß mit dem Item. Meine Süße. So, Moni kommt nicht mehr. Hallo, damit man mich schön hören kann. Nee. Ja, ich habe Angst, ich weiß nicht, was ein Pokémon sein wird. Hi ihr beiden. Habt ihr vielleicht Lust, mir zu helfen, meinen Pokémon zu leveln? Ich finde Eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum? Na, weil so viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie reinpassen. Wir sind hier mit einem von Galas gekommen. Ob sich in unserem Leben durch die Begegnung mit dir etwas verändern wird? Ja, ich denke mal nicht. Ja, ja, Mutprobenpärchen Marco und. Keine Ahnung, Voluna und Kirmiya. Ja. Interessant. Ihr werdet jetzt von mir ersterben. Ja, ja, ja. Ulala. Uh, Was macht nochmal mehr Schaden? die Streifen. und du machst einfach ein ein kopf auf niemals kampfattacke machen wenn normal auch gleich effektiv ist weil normal macht mehr schaden und irgendwie haben sich gerade die trainer wenig weggewischt beim unsichtbar werden weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder ob ich mir irgendwas eingebildet habe. Das ist nicht sehr effektiv, aber zumindest verwirrt. Deshalb mag ich Attacke so sehr, weil die verwirren kann. Trotzdem hat leider nichts gewonnen in diesem Moment. Lebenstropfen, hört sich schlimmern für mich. Ist es auch, denn sie heilen sich dadurch komplett. Ja, fast komplett neu. Verdammte Axt, ey. Auf Curlia. Macht das auch Curlia? Ich mach kopflos, Bam, auf Curlia und die Hälfte ist weg. Nice. Was finesse finesse oder was stand da? Nein Süßstreich hätte auch eigentlich Intellion nehmen können für wohl Luna. Ich glaube, das mal jetzt auch. Gedankengut, dein Ernst. Benutzt bitte Gedankengut. Aber coole neue Animation. Oder was heißt neu aufgefrischt? So Intellion doch mal rauskommen, Wohl Luna kaputt schlagen und du machst jetzt hier kaputt, Zwolak. <lacht> Sein so, Talion yeah, ich bin voll cool, ich bin kein Emo mehr. So kill es down, und wir kommen voran, yeah. die Primane und Kursi Level ups. Schön, schön. Ich weiß nicht, wann sich Kursi entwickelt. Ich schätze mal auch so Level 30 ungefähr. Finesher oder habe ich das immer falsch gelesen? Also mal, ich schieße dich jetzt ab. I am dead. Ah. <lacht> Yeah, boys and girls. Und Level-ups. Nice, nice, level nice. Mit einer Bahn fahren lässt sich die Trauer über eine Niederlage sehr gut vergessen. Oh, du bist einfach zu so stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich eine Chance habe. Tja. Sacks to Sack. Ah. Hey, hey, hey, hey, was geht, Freunde? mich? Äh, hey, nichts? Cool. Haben sich doch gegen mich entschieden. Kann ich verstehen. Hier gibt's nichts. Aber schönes Licht. Äh, hey, was geht? Wer ist denn da? Kopflop. Oh, wie süß, ein Servoll. Dachte, wir dachten alle, dass das eigentlich ein Gadaor doch ist. Aber es ist ein neues Pokémon. Servoll. Und ich finde es eigentlich sehr toll. Servoll ist sehr toll. Muss ich so sagen. Spotlight, Spotlight online bitte nicht. Deshalb würde ich es gerne fangen. Nicht ins Team Team tun, aber ich würde es trotzdem gerne mal fangen. Ich kann aber anscheinend nur Team attacken. Das ist ein weibliches. Die weiblichen haben ihre Hörner unten. Die männlichen haben ihre Hörner oben. Wir haben auch meiste Zeit männliches gesehen im Pokémon Center. Das ist sehr effektiv und trotzdem nicht stark genug. Warum auch immer, obwohl ich ein Level unter bin oder was. Das so viel unterschied macht okay es kann anscheinend nur team attacken ich bin kein F fan von team attacken tatsächlich so ich versuche es mal mit einem normalen pokéball zu fangen weil die kosten am wenigsten und ja, <lacht> ja okay dachte ich auch so so nee ich bin besser als das ja hier kriegst du besser habe ich nicht das ist mein bester ball ja ich bin trotzdem zu cool dafür na, wie du meinst, dann greife ich nochmal mit Zauberschein an. Ich hoffe, ich kill's damit nicht. Aromakur bringt aber nichts. Zack. So, nochmal Superball. Ansonsten versuche ich nochmal einen anderen Ball. Ja, einmal. Okay. Hat nur für einmal gereicht. Wow. Oh, es kann angreifen. Oh nein. Oh, das ist aber nicht sehr effektiv zum Glück. Okay, merken, tanken sind nicht sehr effektiv gegen mich. Ähm. Was war das denn gerade? Habt ihr es gehört? Na, wie auch immer. Wir versuchen mal unseren letzten Finsterball auf das Vieh zu werfen. In der Hoffnung, dass es klappt! Yes! So, oh, ich dachte, ich habe mein Finsterball verschwendet, aber habe ich nicht! Nice, nice. Kursi kriegt sogar Level ab und will Antikkraft erlernen. Ist eine mittlerweile ganz okay Attacke. Früher war sie richtig kacke, aber mittlerweile ist sie sogar ganz okay. Angriff mit Antike Kraft der alle Schadenswerte erhöhen kann. Ähm, nicht schlecht, so eine Attacke. Normaler Attacke für einen Geist-Pokémon will ich aber noch behalten, weil das ist sehr op, das ist ein Geist Pokémon. Koros oh, hat übrigens nur Geist. Ich dachte, das wäre Geist Eis, aber es ist anscheinend nur Dampf oder sowas. Trotzdem kann es Eisattacken lernen, Dunkelnebel zum Beispiel. Ähm. Äh, ja. Eigentlich will ich kein Tackle verlernen. Ähm um, habe keine gesteinattacken, deshalb würde ich sagen, lassen wir es mal aussetzen raus. Äh, ansonsten bei der nächsten Normalattacke werden wir Tackle definitiv raus tun, weil Tackle ist ja die eine der schlechtesten Normalattacken, Attacken, wie wir alle wissen. Sehr wohl, sehr cute. Naja. Naja, ja, ja, ja, ja. Hier gab es nichts, ne? Obwohl wir haben ja noch gar nicht. Ah, das ist dieser Weg. Ich dachte hier gab es nichts. Ah, doch, doch. Doch, doch, hier gibt es eine TM! Schnarcher. Das wäre was für... Ähm, oh. Für, für, für... Wie heißt es Pokémon? Das wäre was für houtini Oder was meint ihr? nein nicht so wichtig. Wir haben ja eigentlich schon gesagt, deshalb ist es eigentlich gar nicht mehr so. Wirklich sinnvoll. Naja, egal. Kämpfen wir mal gegen diese Trainerin. der hat bestimmt coole Pokémon. Manche der Fans... Manche der Pilze, die erwachsen, reagieren darauf, wenn man sie berührt. Ja, ja, da kommen Pokémon raus, die sich da verstecken. Naja, ich weiß Bescheid. Ein Servol, ein männliches, wie man sehen kann. Das hat die Hörner oben. Zwei Pokémon hat das. Hat die hat sie. Ähm, Mama Wirblas, nämlich eine sehr effektive Attacke. Und wir sind vom gleichen Level her und, und das ist eh nicht so effektiv gegen mich, aber ich bin trotzdem fast tot. Wenn ich merke, ich sollte mal mein Primano heil. So, zack. Ich will nicht immer meinen Intellion benutzen, auch wenn ich es könnte. Ich will mir so ein wenig die Challenge geben. Wenn ich schon keine äh, habe. Dann gebe ich mir diese Challenge, dass ich mit den coolen Pokémon, die ich neu bekommen habe, wenn ich mal kämpfen kann. So. Schön aufgefrischt. Züstrahl ist nicht sehr so effektiv. Denn wir sind typ. Psycho am Ende. Aber jetzt gerade, glaube ich, sind wir nur Fee oder nur Psycho. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da gerade echt nicht so ganz sicher. So, zack. Ach, Typen sind allgemein so verwirrend. Wirbla, Djung. Der will immer noch kämpfen. Ich habe sogar einen Volltreffer erzielt. Mensch, was willst du denn? Der will mich nochmal mit einem Psychstrahl abschießen. Auf die orangen Linie bringen, aber ist mir egal, du stirbst jetzt, ob du willst oder nicht. <lacht> da geht's da. Nice, Level Up für Kursi. Noch ein weiteres, Servo, wohl. Wahrscheinlich ein weibliches. Ne, immer noch ein männliches. Wow, wie langweilig. Säuse-Stimme. Oh nein, das ist normal effektiv. Okay, wisst was, das ist, glaube ich, mir zu lang. <lacht> Scheiß auf die Challenge, das dauert mir echt zu lang hier. <lacht> Intellion ist ja schon bei Level 40. Willkommen in dem Spiel, in dem Endspiel, in dem Endgame. Naja, ich glaube, das Endspiel ist bei Level 70. So Finale ungefähr, Champion. Ich glaube, das ist Level 70 bei den meisten Spielen. Das ist es eh nur Level 5, 56 oder so. Und da ist es ganz nice, dass das Spiel etwas länger ist als andere Spiele. Trotzdem sehr kurz. So, das kannst du in einem Tag, zwei Tagen durchspielen, das Spiel. Zwei Tage, sagen wir zwei Tage. primaro Level 34. Wenn ich einen Kram verliere, berührt mich das. Aber anders als die Pilze werde eher finster. Ja, und ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst für diese tolle Folge. Und vielleicht sogar ein Abo, falls ihr gerade neu seid. Hey, willkommen auf meinem Kanal. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge hier bei Pokémon Schild wiedersehen. Und dann werde ich mal, sobald wir in der nächsten Stadt sind, schauen, wie ich meine Pokémon handle, wegen Pony. Haut rein!